Hey, in diesem Video zeige ich in Live-Geschwindigkeit, wie ich ein koreanisches Lettering mit Blumenkranz gemacht habe. Es ist genau dieses Lettering, das man hier sieht. Und ja, ich nehme euch mit. Als erstes habe ich ganz normal die Kalligrafie erstellt. Ich kann schon Koreanisch schreiben, zwar nicht wunderschön, aber ich übe mich drin. Und ähm, da ich halt gerade anfange, wieder Koreanisch zu lernen ähm, – die Geschichte erzähle ich nachher noch ähm, – habe ich mir gedacht, ich vertiefe doch mal meine Kalligrafie-Affinität noch ein bisschen und übe mal was anderes, nämlich nicht das deutsche oder englische Lettering, sondern Koreanisch mit dem Pinsel zu schreiben, so wie es ja eigentlich gedacht war, denke ich zumindest. Es ist ja eine sehr geradlinige Schrift, die sich sehr gut dazu eignet, mit dem Pinsel oder einem Federkiel geschrieben zu werden. Deswegen wollte ich meine ersten Versuche damit machen, denn es fühlt sich ja doch ganz anders an, wenn man es mit einem Pinsel macht, als wenn man es jetzt mit einem Kuli schreibt zum Beispiel. Ich habe für die Kalligrafie eine Ecoline-Farbe genommen. Ich verlinke sie noch mal unter dem Video. Dann seht ihr auch ganz genau, welche Farbe das ist. Und habe dazu einen ultra kleinen Pinsel genommen, weil ich mir nur ähm, das Format von einer Postkarte gegeben habe, also DIN A6, und damit das Lettering dann, also die Kalligrafie, dann nicht allzu groß wird, habe ich eben ähm, einen sehr kleinen Pinsel genommen. Es ist ein 03er Pinsel von Da Vinci. Das heißt, der Pinsel ist noch kleiner als ein normaler 0er Pinsel, also wirklich sehr winzig. Wenn man ähm, Schrift damit erstellt, wird, ähm, wirkt der Pinsel im Endeffekt immer ein bisschen größer, als wenn man damit malt da man nicht nur mit der Pin äh, Pinselspitze arbeitet, sondern mit dem vollen Umfang des Pinsels und der ist dann ähm, für so ein kleines Format dann doch schon ausreichend groß genug. Ähm wie ich den Kreis gemacht habe, also den Bleistiftkreis rund um das Lettering, um zu, auch zu sehen, wo das Lettering hingehört, habe ich einfach den Objektivdeckel von, meinem, von meiner Kamera genommen und Bleistift einfach drum gezeichnet. Also Da könnt ihr einfach alles nehmen, was ihr gerade findet und die richtige Größe habt, die ihr wollt. Es gibt natürlich auch Kreisschablonen, die habe ich auch rumfliegen, aber nicht in der Größe, sondern meine sind leider dafür zu klein gewesen. Und da man die Linie sowieso hinterher wegradiert, so gut es geht, ist es auch nicht schlimm, wenn dann ein paar kleine Ecken und Kanten drin sind. Hauptsache ihr drückt eben einfach nicht zu doll auf. Ich habe jetzt hier relativ doll aufgedrückt, damit man die Linie auch im Video noch gut sehen kann. Ja, anschließend habe ich mit ähm, meinen Sennelier und Schminke Horadam Aquarellfarben einen Blumenkranz gezeichnet und habe mich dabei auf äh, sehr wenige Farben beschränkt. Ich habe zuerst immer die Blüten gezeichnet und anschließend dann einfach ähm, boah, so viele M's heute. Anschließend habe ich dann die ähm, Blätter und ein paar Dekorationen drumherum gezeichnet. Und Inspiration dafür war ein Geschenk von meiner Cousine, die anlässlich der Beerdigung meiner Mutter nach Deutschland gekommen ist. Also sie ist äh, angeheiratet verwandt mit meiner Mutter gewesen. Und ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Seit dem Tod meiner Mutter im Februar hatten wir so ein bisschen Kontakt über Facebook und ich habe natürlich die Familie dann eingeladen, dass sie doch zur Beerdigung kommen können. Und ähm, ja, da die Kommunikation auf Englisch so ein bisschen holprig ist und meine Wurzeln ja doch irgendwie in Korea liegen, habe ich mir gedacht, ähm, ich lerne dann doch wieder Koreanisch. Das letzte Mal, dass ich Koreanisch gelernt habe, da war ich glaube ich noch in der Grundschule? Vielleicht Oberstufe? Nee ja vielleicht so siebte Klasse maximal. Und dann habe ich damit wieder aufgehört, weil es einfach für mich nicht gepasst hat. Also es hat nicht funktioniert, ich hatte keine Anwendungsgebiete im Alltag und meine Mutter wollte irgendwie nicht mit mir koreanisch reden oder nicht großartig üben und ich habe mich auch ein bisschen dumm dran gestellt, weil ich mit Vokabeln lernen halt so meine Schwierigkeiten habe und dann hat man ja noch Englisch und Französisch gelernt und es war dann einfach zu viel und im Moment muss ich halt keine weiteren Sprachen lernen, deswegen möchte ich mich jetzt wieder in meinem eigenen Tempo darauf konzentrieren, Koreanisch zu lernen. Ja, aber wie ich eigentlich drauf gekommen bin, jetzt dieses ähm, Blumenkranz-Blumenkranz-Lettering zu erstellen, ähm, meine Cousine hat mir einen ähm, modernen Hanbok ähm, geschenkt, also ein Hanbok ist die traditionelle Tracht in Korea und ähm, ich finde die super schön und vor allem die äh, moderne Adaption davon finde ich echt wundervoll. Und ähm, ja, sie hat mir einen schönen, ähm, äh, wirklich hochwertigen, modernen Hanbok geschenkt und da war so ein kleines ähm, Etikett dran, so ein kleiner, runder Blumenkranz mit dem ähm, kalligrafierten Logo ähm, des äh, Shops, wo sie das her hat. Und, ja, das war so ein kleiner Blumenkranz aus Aquarell und da dachte ich mir so, wow, wie kann man nur so dämlich sein, nicht selbst auf die Idee zu kommen? Ich meine, ich mal fast ununterbrochen Blumen und Blumenkränze und ähm, ich habe jahrelang fast nur Buchstaben gemalt und kalligrafiert und gelettert und habe ja auch meinen meinen und meinen Lettering-Kurs, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, sozusagen meine meiner Muttersprache, also von Mut Mutter mütterlicherseits, ähm, zu kalligrafieren und es in Verbindung mit einem Blumenkranz zu machen, weil Blumenkranz und ähm, Schrift habe ich ja schon so viel gemacht, aber auf koreanisch halt noch nicht und es äh, war einfach dieses äh, kleine Etikett nötig, damit ich mal auf die Idee gekommen bin, das doch auch mal auf koreanisch zu machen. Und ja, dann da habe ich mir gedacht, welche Wörter eignen sich denn gut, so als Postkarte, Ich denke irgendwie mal an Postkarten. Und da dachte ich mir so, ja, so ganz normale Wörter wie Hallo, also als Grußkarte. Oder Dankeschön oder Entschuldigung. Eignen sich doch eigentlich perfekt für so Grußkarten. Und wenn ich die jetzt so für mich habe, ist das doch eigentlich ganz nett. Ja, und so kam es, dass ich hier ähm, meiner koreanischen Kalligrafie ähm, ja, angefangen habe. Um, um, erstmal Hallo zu schreiben. Also Anjong Haseyo heißt in höflicher Form Hallo oder Guten Tag um, auf Koreanisch. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass ich jetzt äh, diese Karte hier mit euch teile. Und die habt ihr habt ja jetzt gesehen, wie einfach ich die Blumen und die Blüten und äh, die kleinen Arrangements gemacht habe. Es ist wirklich ganz easy nachzubilden. Und man muss da auch keine großartig tollen, ähm, teuren Aquarellfarben nehmen. Man kann es auch mit einem ganz normalen ähm, Tuschkasten üben. Aber trotzdem verlinke ich unter dem Video natürlich, äh, so wie immer, die Materialien, die ich benutzt habe. Auch das Papier, das ich benutzt habe. Das ist ein Block, den ich unendlich liebe. Der war zwar teuer, aber er hat 100 Blatt von ähm, 200 Gramm, glaube ich, 200 Gramm Papier ähm, von Canson oder Canson wie auch immer, also ich verlinke ihn, glaube ich, ja, ich verlinke ihn auch unter, unter dem Video, damit ihr ihn mal findet. Es ist wirklich mein mein -Blog im Moment, wenn ich jetzt kein richtiges Bild mache, sondern so kleine Projekte, weil er einfach 100 Blätt Blätter hat, das heißt, ähm, wenn man jetzt mal eins wirklich versaut, dann tut es nicht ganz so weh. Und ähm, ich mache auf dem Blog auch immer sehr gerne meine ähm, Klappkarten weil man den schön falzen kann und dann kann man die Karte umklappen. Ja, das war es eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde versuchen, demnächst mal wieder öfter äh, in meinen Videos zu sprechen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis bald. Schön, dass ihr da wart. Ciao!